Hallo Leute, wir spielen Judge Alliance 2 1.13. Ähm, 1.13 ist ein Mod. Und zwar äh, wurde der von der Community gebaut, um dem guten alten Spiel Judge Alliance von 99 ein paar neue Features mitzugeben. Ich glaube, die letzte Version, die von Judge Alliance 2 äh, released wurde, war die Version 1.1.12 und die Community dachte dann hey wir müssen Judge Alliance noch ein bisschen oder, oder Jagged Alliance ich weiß nicht genau wie man es wie ausspricht, ich sag einfach Judge Alliance ähm, wir müssen, müssen da noch ein paar Features einbauen, wir müssen irgendwie äh, das Spiel noch geiler machen und noch ein bisschen verändern. Wir brauchen irgendwie mehr Söldner und wir brauchen mehr Waffen und wir brauchen eine bessere Spielmechanik. Und irgendwie müssen die Gegner mal ein bisschen besser werden. Ja, und das wurde hier realisiert mit äh, der Version 1.13. Und äh, die wollen wir spielen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Mehrspielerspiel zu spielen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich weiß auch gar nicht recht, wie es geht. Äh, wir gucken mal hier in die Einstellung. Ich glaube, das ist vom Ton her schon ganz gut eingestellt, sodass man mich trotz der Musik im Hintergrund gut hören kann. Man kann hier irgendwie zahlreiche Sachen einstellen, die. die man bei der, beim normalen Dutch Alliance noch so nicht einstellen konnte. Lass es gut sein. Ähm, ja, wir wollen einfach direkt einsteigen. Und hier stellen wir jetzt erstmal ein. Äh, welchen Schwierigkeitsgrad wir haben, Einsteiger, Profi, Alter Hase oder Wahnsinnig. Also ich habe ja schon öfter mal Judge Alliance gespielt und auch die 1.13er-Version habe ich schon mal gespielt, aber ich habe ja nie durchgespielt, von daher bin ich wahrscheinlich noch kein alter Hase, aber sicherlich ein Profi, was hier irgendwie die normale Einstellung zu sein scheint. Ähm, dann gibt es die maximale Anzahl der BSE-Charaktere, irgendwie kann man hier sogar 6 erstellen und nicht nur ein wie im Originalspiel ich lasse es mal auf 6 weil vielleicht kann man ja mehr gebrauchen Fertigkeiten klar wollen wir auch neue Fertigkeiten haben Spielmodus machen wir Sci-Fi da gibt es dann noch so eine irgendwie äh, ein paar Sci-Fi-Waffen und äh, eventuell auch so äh, so einen Monsterangriff ähm bin mir aber gar nicht sicher, ob der hier wirklich eingebaut ist in Judged Alliance 2.1.13. Ähm, extra schwer machen wir nicht. Die Anzahl der Touristen. da nehmen wir alle rein. Es gibt eine Mission, eine Quest in Judged Alliance selbst. Da kommt ein Charakter auf einen zu und der möchte, dass man Terroristen im Land sucht, findet und tötet und ihnen den Kopf bringt, also wirklich mit einer Machete den Kopf abtrennt und äh, dem zu diesen ähm, ja, zu diesem Charakter hinbringt und dafür bekommt man dann ein Kopfgeld im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, Bobby Rays Waffenauswahl lassen wir auch mal auf Standard, den Fortschritt der Waffenwahl lassen wir auch auf Standard, also Bobby Rays ist so ein Laden, das werden wir auch gleich sehen, wenn wir losspielen. Ähm, da kann man später Waffen bestellen. Um, und die Fortschritt der Waffenwahl lassen wir auch auf normal. Das ist die Einstellung, wie schnell die Gegner bessere Waffen bekommen. Ähm, Tote Gegner lassen alles fallen. Lassen wir, oder habe ich jetzt hier übersehen, das lassen wir natürlich auf neu, weil wir wollen die neuen Features natürlich nutzen. Ähm, Tote Gegner lassen alles fallen, lassen wir aus, weil sonst geht ein bisschen Überraschung verloren, weil irgendwie jeder Gegner alles fallen lässt, was er dabei hat. Und dann bekommt man irgendwie 1000 Pistolen und 1000 Kevlarwesten westen Und ja, irgendwie geht da ein bisschen die Überraschung flöten. Zusätzliche Waffen wollen wir natürlich haben und geheime Waffenlager lassen wir irgendwie zufällig spawnen, ja. Und dann spielen wir doch direkt los. Wir starten auf unserem MacBook Pro und wir können hier direkt ähm, geile Grafik ähm, hier Photoshop öffnen und Sachen bauen ne natürlich nicht, das ist hier irgendein alter Rechner F mit Syr OS kann sein, dass es das tatsächlich gab, auf jeden Fall ist das Spiel ein kanadisches, vielleicht ist es ja irgendwie ein kanadisches Betriebssystem, was es tatsächlich immer gab vielleicht aber auch nicht Gucken wir erstmal in unsere E-Mails. Hier kriegen wir erstmal äh, eine Information, dass äh, die BSE, wie wir die BSCE-Söldner ausbilden können. Und hier gibt es hier hinten auch einen wichtigen, äh, eine wichtige Passage, und zwar, dass der Aktivierungscode, wie der Aktivierungscode der Webseite lautet, dass wir da drauf kommen, um eben unseren eigenen Söldner zu erstellen. Ansonsten haben wir noch ein paar andere Mails von unserem Auftrag Auftraggeber Enrico. Der Enrico ist, äh, ja, das ist Enrico Schivaldori und äh, der wiederum ist äh, lustigerweise der Ehemann von der Herrscherin des Landes, das ich befreien soll. Und äh, er möchte, dass die Frau gestoppt wird und dass die Menschen in, im Land wieder befreit werden. Wahrscheinlich damit er seine eigene Diktatur aufbauen kann. Das ist uns aber egal, wir sind ja äh, skrupellose Söldner und das geht uns gar nichts an und wir sind hier nicht nett und so. Ja, auf jeden Fall äh, ist es wahrscheinlich so eine, äh, eigentlich nur so eine Beziehungskiste, der will, dass die Frau vom Thron geschubst wird. Haha, ja, wer weiß. Äh, außerdem haben wir eine E-Mail, dass wir in, äh, vom Aufklärungsdienst, dass wir hier irgendwie Dateien erhalten haben. Da kann man hier auch mal draufklicken. So sieht es dann aus. Ja, nichts Besonderes. Da kann man ein bisschen was über Arolco erfahren. Da kann man jede Menge lesen. Hier ist Andreas Schivaldori. Oh, die Hochzeit. Ah. Zwischen Date Runner und Enrico. Wie romantisch. Guerillakrieg Ja, ja. Okay, wir haben keine Söldner. Wir haben 35.000 Geld von Enrico bekommen, womit wir den Auftrag erfüllen sollen. Das ist ja nicht so viel. Und als erstes müssen wir hier, als erstes äh, in unserem Logbuch steht, dass wir einen Brief bei Miguel abgeben müssen. Äh, dann gucken wir doch gleich mal, was dieses BSE angeht, dass wir unseren eigenen Söldner generieren. Ich kippe hier mal diesen Geheimcode ein. Und beginne gleich mal. Der Söldner soll heißen Chris Nain. Das ist nämlich mein anderer Nickname. Spitzname passt hier mitgezwitschert. Leider nicht hin. Deswegen schreibe ich nur Chris. Geschlecht männlich. Das wird so mein alter Ego, dieser Charakter. Jetzt definiere ich hier noch sein Aussehen. Ich nehme natürlich was, was mir möglichst ähnlich sieht. Das wäre eine Möglichkeit. Der sieht mir auch sehr ähnlich. Der auch. Der auch. Deshalb nehme ich den. Okay, das klingt seltsam. Hier gibt es ein paar zu bereinigen. Eigentlich ganz okay. Zeit, den Müll rauszubringen Auch sehr creepy. Ich nehme die zweite Stimme. Ja, ich möchte Normalstatur, weil so rasierklinken und unter den Armen muss ich jetzt nicht haben. Klingen, nicht klinken. Haarfarbe, okay. Hose nehme ich mit Blue Jeans. Passt das schon. Charakter. Ja, hier kann man einstellen so verschiedene Vor- und Nachteile. Das könnt ihr euch alles durchlesen, wenn ihr das mal selber spielt. Da kann man ah, erstmal viel vorlesen. Und alles hat irgendwie so seine Vor- und Nachteile. Ich möchte, dass dieser Söldner quasi mein Führungscharakter wird. Äh, da würde sich eigentlich selbst sicher anbieten, weil der kann dann gut mit, mit anderen Menschen reden. Passend wurde aber auch phlegmatisch, weil er dann gut Milizen ausbilden kann. Ich glaube, ich nehme selbst sicher. Schwächen hat ja keiner. Natürlich nicht. Und ich mache ihn hier zum Scharfschützen. Da gibt es halt Boni auf Gewehre und Scharfschützengewehre und sowas. Das ist cool. Ja, und ansonsten soll er noch ein Nachtmensch sein, dass er eben gut im Dunkeln kämpfen kann. Davon braucht man auch mindestens einen. Hier kann man jetzt noch die Einstellungen, äh, die Eigenschaften vergeben. Ich stelle mal hier Medizin und Technik runter, weil das brauche ich nicht unbedingt. Dann kann er zwar nicht heilen und kann auch nicht reparieren, ähm, aber das ist nicht so wild. Sprengstoff ist relativ wichtig, das kann ich nicht auf Null stellen, weil dann kann ich nicht mehr, kann ich keine, ähm wie heißt es? Ich kann keine Minen mehr erkennen. Kannst du sogar das auf Null stellen. Gesundheit auf Null? Geht nicht. Hm, Treibsicherheit auf Null? <lacht> Fair, witzig naja, also Führungsqualität soll natürlich äh, nicht so niedrig sein, am besten relativ hoch Treffsicherheit halt auch sehr hoch Weisheit auch sehr hoch, damit er schnell lernt äh, was auch noch ja, die muss ich ja alle irgendwie so im Mittelfeld ansiedeln 70 Gesundheit wäre schon nicht schlecht Beweglichkeit 55 Kraft äh, sollte auch relativ hoch sein, damit er viel, äh, viele Dinge transportieren kann sind halt noch höher. Na, ich mach das mal so. Oh. Okay. Führungsqualität sollte eigentlich auch auf Maximum sein. Stehe ich noch mal. 70 und Führungsqualität auf Maximum, damit er eben gut Leute anquatschen kann. Okay, gut. So lasse ich den. Fertig. Einmal 3.000 Dollar, bang. Es gibt es hier noch so eine Auswertung über ihn. Kann man sie auch durchlesen. Er ist halt eine coole Sau, steht da bestimmt drin. Und ich brauche doch mindestens einen weiteren Söldner. Am besten zwei. Drei Söldner ist, glaube ich, für den Anfang ganz gut. Ähm, da gucke ich mal bei AIM rein. Das ist so die Söldnerorganisation. Und ich muss mindestens 18 sein, um... Äh, und nicht geisteskrank, um hier Söldner zu bestellen. Das wird aber auch nicht irgendwie abgeprüft. Okay. Ich nehme am Anfang immer gern Shadow oder Ivan... Ich glaube, ich nehme Ivan, weil der ist ein bisschen günstiger. Was gibt es denn hier für Auswahlmöglichkeiten an Waffen? Uh, das ist aber teuer. Ah, ich lasse die Grundeinstellung. Das ist halt auch neu, dass man hier mehrere Waffenkits auswählen kann, wie der ausgestattet sein soll. Yo. Und kontaktiere ihn Ivan lange? Wie lange? Eine Woche reicht erstmal Oh, dann cool. ist mein Geld schon flöten hoffe, nicht wird alt Er ist halt so ein Hansdampf in allen Gassen Er kann alles ziemlich gut Außer Technik, Sprengstoff und Medizin Ja, und Deswegen ist er ein guter, guter Söldner ja, einen weiteren Aim kann ich mir fast gar nicht leisten. Höchstens einen von einen ganz billigen wie Bull. Bull ist gut im Verprügeln von Leuten. Der hat viel Gesundheit und viel Kraft. Äh, Michael ist ein guter, ein ganz guter Arzt mit viel Weisheit auch. Bull hat nicht viel Weisheit, was hat äh, bewirkt halt, dass er, dass Leute schnell lernen. Das ist eigentlich eigentlich eine ganz gute Sache. Michael Dawson. könnte ich mir nicht mal mehr lassen? leisten wenn ich die Ausrüstung nicht mitkaufe, könnte ich ihn leis mir leisten ja das ist aber doof, weil ich brauche die Ausrüstung wenn ich ihn haben will ne, ich äh, komme glaube ich nicht drum rum, mir noch einen zweiten bse söldner zu erstellen Ja, und jetzt soll es natürlich eine Frau sein, damit wir auch eine Frau im Team haben. Ich nenne die Joyce Joyce McMarron. Spitzname ist Joy. Weiblich. Das die Sie finde hier. ich schick. Nein, ich nehme auch die zweite Stimme. Warum kann ich hier nicht äh, muskelbepackt einstellen? Ist, glaube ich, gut so. Ja, auch hier den Charakter einstellen. Ich nehme dieses Mal phlegmatisch, weil das soll meine Ausbilderin von Milizen sein. Und das kann die hier ganz gut, wie man das sehen kann. Die ist gut im Ausbilden von Milizen. Ja, Schwächen hat sie natürlich auch nicht. Meine Söldner sind super toll. Und ich nehme Gruppenführer, die ähm, bewirkt, dass alle anderen Einheiten in der Nähe quasi. Also die Gruppenführung bewirkt halt, dass alle Einheiten in der Nähe äh, verstärkt werden. Und sie ist natürlich Ausbilderin, weil ich mit ihr Einheiten ausbilden möchte, äh, wenn ich neue Städte eingenommen habe. Jo, hier kann ich noch die Eigenschaften einstellen. Das hatte ich schon gezeigt, wie das bei dem ersten Söldner geht. Und ich brauche ein relativ hohes Anfangslevel, weil das Anfangslevel ist wichtig, um. Medizin auf 0 ist natürlich doof, weil sie auf Patientenbetreuung schon ganz gut ist. Treffsicherheit muss auch hoch sein. Reicht mir auch 75. Weisheit muss aber Maximum sein, unbedingt. Schnelles Lernen. Gesundheit muss auch relativ hoch sein. Kraft 55 Minimum. Geschicklichkeit muss eigentlich auch auf diesem Level sein. Ach oh, gut, das packe ich noch nicht mal mehr. Gehe ich mal runter auf 50-50. <lacht> Also sie brauchen ein hohes An Anfangslevel, weil ihr Gruppenführerbonus eben nur auf äh, Söldner mit niedrigerem Anfangslevel äh, funktioniert. Und Ivan hat zum Beispiel auch 4 und ist damit schon gleich auf. Aber äh, Chris hat nur 1 und bekommt dann ihren Bonus zu spüren. Okay, ich stelle sie so ein. Fertig. 3.000. Super, ich habe neue E-Mails. Ja. Zweiter Söldner fertig. So, jetzt kann ich im Logbuch sehen, dass ich hier irgendwie BSE-Söldner angeheuert habe und Ivan Dolwitsch. Jetzt kann ich mal gucken, wie diese drauf sind. Er ist scharfe Schütze und Nachtmensch. Und hat denen entsprechend einen Nachtsichtgerät. Und ein Zielfernrohr. Nett. Ivans Ausrüstung kennen wir ja schon. Und Joyce Ausrüstung. Hat ein Headset. Als Führungsoffizieren Und auch ein Gewehr auf jeden Fall. Das ist auch gut. Zugführerin und Ausbilder. Was ist er eigentlich? MG-Schütze, Grenadier und Kampfsportler. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schwächen haben sie alle keine. Ja, ähm, Bei AIM gibt es hier noch so Links und zwar auf Bobby Race. da können wir später die Waffen kaufen da ist die Waffenauswahl ausgezeichnet Dann, es gibt ein Bestattungsunternehmen da kann man Blumen kaufen Ganz toll. Zurück. Hm. Home. Okay. Ach nee, es gibt ein Bestattungsunternehmen und einen Florist. Ja, das Bestattungsunternehmen kann leider nicht arbeiten, weil es einen Todesfall in der Familie gab. Ja, sehr traurig. Es gab noch einen weiteren Link. Und zwar Versicherung. Also man kann noch zusätzliche Versicherung abschließen. Äh, falls Söldner sterben, bekommt man dann eben Geld. Ich glaube, man kann auch einen Kredit aufnehmen. Aber Versicherung werde ich nicht abschließen, glaube ich. Weil Söldner sterben bei mir nicht. Äh, nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich äh, entsprechend speichern werde. Ich werde mir nicht mit ansehen, wie meine Truppe stirbt. Ja, bei A äh, AIM kann man hier noch ziemlich viel lesen. Und zwar auch die Geschichte der, äh, der AIM, wie alles begann. Dann hier so die Insel Meta Vira. Ich glaube, das hat auch was mit dem ersten Spiel zu tun: J J Jagged Alliance 1. Aber ich habe Jagged Alliance 1 nicht gespielt. Nie gespielt. Gründungsdatum: 96. Das sagt der Gründer. Gastarbalz ist irgendwie der beste Söldner. Das ist der, der hier vorne. Gas. Der ist, also der kann wirklich alles, fast alles super gut. Und hat dazu noch äh, eine super geile Ausrüstung hier. Krasse Waffe. Geht sogar noch teurer, Maschinengewehr. Ähm, und es gibt... Riegeln? Ja, den stimmen wir natürlich zu. Okay. Und es gibt hier noch so eine ähm, so eine Veteranengalerie von Söldern, die früher mal ähm, zu AIM gehörten und äh, die man teilweise auch in Jacket Lines äh, 1 anheuern konnte. Und einige treten oder einige kommen halt hier im, im Spiel auch wieder vor zum Beispiel hier Speck und Biff, glaube ich. Ja, auch der Hammus äh, kommt später wieder vor. Okay. Ja, dann wollen wir einfach mal diesen Teil abschließen und mal gucken, was wir uns auf unserer taktischen Karte hier so erwartet. Jetzt haben wir zumindest schon mal den ganzen Bildschirm ausgefüllt und äh, haben nicht mehr nur diesen kleinen Laptop. Das ist die Karte von äh, Arulco, die hat sich nicht geändert. Wir haben unsere drei Söldner und starten in Omerta, wo wir quasi mit dem Hubschrauber abgesetzt werden würden. Und äh, da würden wir jetzt loslegen, wenn wir weiterspielen. Ich möchte aber hier an dieser Stelle abspeichern. Und suche mir mal hier so ein Slot in der Mitte aus, dass ich die nicht verwechsel mit dem alten Spielstand und nenne es Midgit Sichern. Und ich danke euch fürs Zusehen. Wir haben jetzt erstmal den Einstieg geschafft, die ersten Söldner angeheuert. Und im nächsten Let's Play kann es dann endlich losgehen mit dem ersten Gefecht. Und darauf freue ich mich schon. Und ich freue mich natürlich auch, dass wenn ihr wieder zuschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.